Okay, hat damit zugesehen, wie sein Volk fast wurde. Okay. Ja. Was? Ich habe das Spiel kaputt gemacht. <lacht> ähm. Ja, hi, und willkommen. Mein Name ist Andy Relp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, wir sind jetzt wieder hier auf Kashyyyk. Wir haben, glaube ich, alles hier auf Kashyyyk abgeschlossen. Ich weiß es nicht. Kann natürlich. Ne, hier fehlen noch ein paar. Okay, keine Ahnung. Aber darum kümmern wir uns jetzt nicht. Ich habe 100% hier erreicht überall und ja, das ist das was zählt und keine Ahnung. Ich werde dann mal auf dem Weg zu unserem Schiff wieder gehen und gucken, wie es jetzt weitergeht. Wir müssen zu diesem Holotisch hingehen und nach Datum hier, also Richtung Datum hier hingehen. Aber, ich würde sagen, wir gehen erst, upsala, Was? Äh, okay, warum nicht? Ähm, wir gehen Richtung, ich vergesse den Namen immer, Bogana. Weil da können wir doch, glaube ich, jetzt ein paar Sachen so erkunden. Jetzt ne, mittlerweile, hm. wir ganz kurz gucken. Hier gibt es nichts mehr. Ne? Ging es, glaube ich, gar nicht weiter. Ne? Gut, dann gehen wir mal zurück zum Schiff zum Mantis und gucken wir mal, was die zu unseren ganzen Funden hier sagen so jetzt mehr angriffskraft mit unserem nicht schwert ne also auch nicht schlecht und knapp nein komm mit wir haben keine zeit für so weit so hier hatte ich schon ne macht upgrade oder heilungs upgrade oder was auch immer war ne ja, da brauchten wir... Ähm, Dingen hier. Na, wie heißt es? Dieser Doppelsprung ist echt nützlich. So, ich hoffe, wir haben jetzt auch alles, womit wir irgendwie alles erreichen können und es schon wieder am Lenken werden zu speichern. Ich verstehe nicht, warum das manchmal so ist und manchmal nicht. Vielleicht hat nur auf diesem Planeten oder so. Keine Ahnung. So. Hier noch irgendwie was Fauna, das heißt doch irgendwie Monster und so ne. Also Fauna nehme ich mal an, dieser eine Boss fehlt uns noch ne. So ein oder zwei Fauna fehlt uns hier ne. Ich nehme mal an, keine Ahnung. Hier mal dieses eine Viech auf jeden Fall. Und dann weiß ich nicht. Ich den AT -AT, ja, den At, -AT untersuchen wird ja, wahrscheinlich irgendwann unter Wasser oder so verpasst, aber so als habe ich ja eben nicht gefunden Hauptsache ich habe am Ende irgendwie 100 Prozent oder so am rumstehen gehabt und wenn das nicht irgendwie mit Trophäen oder so verbunden ist, ist mir sowieso vollkommen egal. Ich werde mich ganz bestimmt nicht ab, wenn sich das nicht lohnt auch, wenigstens es irgendwas. Hi. Cordova glaubt, der Schlüssel zum Gewölbe ist auf Datumi. Ist der Wookie gefunden? Ja. Aber es ist gefährlich dort. Das Imperium ist Machen sich hier ein Mittagessen, werde ich dann aus meinem Leben Schwiller. ist hier. Die zweite Schwester, sie ist erst mal weg, aber sie verfolgt uns noch. Die neunte Schwester ist besiegt. <lacht> äh. glaube ich noch nicht ganz so. Aber okay. Alter, wie viel... Damals in den Klauen des Imperiums. ja drauf. Ich schwor, dass ich lieber sterben würde, als zu reden. Aber dann kam der dunkle Schatten über mich. Er war schlimmer als jeder erdenkliche Albtraum. Doch ich kämpfte weiter. Mhm. Aber am Ende zerbrach. Und lieferte ihnen Triller. Ich weiß, dass das niemand... Der fand immer noch Salz ist. drauf. Aber noch besteht die Chance, die anderen auf dem Holokron zu Okay, also... Die neunte Schwester sprach davon, ein Inquisitor zu werden, als ob... Das unvermeidbar wäre. Ihr habt dasselbe durchgemacht wie sie. Seid aber nicht beigetreten. Kam. schon okay, Sir. Wir finden Cordovas Holokron. 90 Prozent Anteil von Salz. So, so ähm, Ich will mit dir reden, aber ich bin, glaube ich, zu nah ne? So, wo ist eigentlich dieses eine Fisch, das ich mal mitgenommen ist Sollte nicht irgendwo hier sein? Na, So, weiß ich nicht, wir gehen mal auf blau. Keine Ahnung. Wir machen nur irgendwie weiß nicht filler Sachen sehen, sage ich mal, wir erkunden wir müssen ja aber alles erkunden können jetzt auf Bogano, ne? Na, da kommt noch irgendwie eine Fähigkeit aus. Oh, wir können noch nicht fliegen. So, hey, guck mal. Oh, oh ich hatte noch ein milchgras Jemand spricht mit mir. Keiner will reden. Okay. Du. Entschuldigung, ich kann im Moment nicht mit dir reden. Okay, nix Story, mäßiges. So, wir müssen nach datum jetzt, ne? Bogano, 88 Prozent, sehr voll. Da müssen wir auch noch mal hin. 6 von 14 Geheimnissen, ne? Ja, gute ist bogano ist nicht so groß also ah, nein nicht die karte die wird halt hoffentlich nicht so lange dauern vielleicht hat der kleine was eingeschleppt oder ist es doch ihr essen ich weiß ganz genau, wie mein Essen riecht. Das ist es nicht. Außerdem habe ich Haare gefunden. Haare überall Haare. Äh. So wie Ihre? Nein, nicht wie meine. Das ist bestimmt ein Hinweis. Wir haben einen blinden Passagier und ich werde es beweisen. Ja, das sagten Sie bereits. Hatten Sie Glück? Habe ich jemals Glück? Natürlich nicht. Ich werde alles im Auge behalten. Wenn Sie Spuren finden, sagen Sie es mir. Na klar. Setzt sich hin, okay, wir sind da. Setz sich ein kleiner wenn wir da sind warum soll ich mich da hinsetzen What? So, ich muss die ganze zeit nervös auf mein mikrofon gucken ich einen ausschlag habe von meiner stimme weil das hat schon gerade wieder ein bisschen herum Und da finde ich nicht so dolle diese eine Szene, die ich wahrscheinlich in kashib party hier herangehängt habe, die war auch stumm, da wo ich so eine Feder da gefunden habe. Da habe ich eigentlich drüber gesprochen, aber mein Mikrofon hat schon wieder rumgeschmackt an den Punkt. Also ja. Ach, ja, die waren draußen. Ne? Alles klar. Hi, na. Ein neuer Planet, ein neues gefährliches Risiko. Okay. Jetzt nicht, Okay, gut. Dann kann ich mich mal aufs Erkunden konzentrieren. So, und ich habe, ich plane jetzt hier auch wirklich alles mal endlich zu finden. Also Landeplatz damals. Wie habe ich da erst 42% prozent erkundet? Ja, kann jetzt wahrscheinlich wieder denken, dass das hier Zeitverschwendung ist, aber sobald irgendwie weiß ich nicht. Irgendwie so eine. So eine Macht upgrade fähigkeit oder so gefunden wird finde ich wäre das schon irgendwie lohnenswert hier und ich werde das brauchen soll ja hier weil ich doch bestimmt überspringen können oder so 57 prozent da ist zum beispiel was war noch nicht waren so man habe ich auch ne? so, da. <lacht> nein ich wollte nicht mit dir sprechen bd ein bogling hier bestimmt irgendwo eine so und ich hoffe wir können jetzt auch an dieser einen Stelle, ja hochkommen jetzt ja, sehen Ja. So. Und jetzt können wir auch hier irgendwie vernünftig durchlatschen, habe ich sorge für, um diese ganzen aus ausgefallenen Wege zu nehmen. Ne? So, hier ist neu, ne? Na kommt schon, das habe ich nicht da hoch. habe schaffe ich doch. Ups! <lacht> <lacht> ne, da komme ich nicht. Oh, okay. So, hier muss ich wieder Parkour machen. Da unten war was. Da unten ist okay. Blum, blum, blum. Habe ich da schon wieder nicht getroffen? Ich so weit schon wieder sehen, ist das? Was habe ich nicht erledigt? nichts ein bisschen verdächtig aus, aber da ist nichts. So. Und... Da yep. wird entspannt entspannter Episode, habe ich so ein Gefühl. ja yep, okay. Ich ich will aber erstmal da oben hin So. Und hier habe ich was gesehen. Ein Sack. Ein sackigen Sack. Eine Statue mit Blick auf das Gewölbe. Ich spüre, der Ort wurde mit Bedacht gewählt. Eine kolonie Hier sind Löcher. Aber hier sind keine Viecher. Da ist eine Truhe Dann sollte ich mich wahrscheinlich einführen, ne? Ich muss da rein Neuranium. So, erkundet, erkundet, alles klar. So Einsiedler Hütte. Auch oh, einfach so darüber springen können, so da nehme ich an, ne? weil da sind hüpfen. Da es eigentlich mit diesen ganz fetten Viech das hier waren. Ne? Ist halt eigentlich wie sport oder ja, jetzt für mal weg, seitdem ich das gekillt habe. Oh Gott, also viel entspannter jetzt hier durch die Gegend zu rennen. Du. Also professionelle Ausweichschritte, ich fasse das nicht. Da komme ich jetzt aber hinten zu diesen einviechen Sieht jetzt nicht irgendwie aus, wie ein Viech, das irgendwie scharf aufs Kämpfen ist oder so. Ne, so, ich verfehle jetzt schon wieder. halt die hütte einander mal machen also heute geben wir aus dem weg pflanzen Hoch! Ah, kommt du schon wieder. Ich habe so das Gefühl, ich kann da nicht hoch. Aber ich versuche da lenken aber geht nicht. So. Ja, haben wir schon alles und uh, dann gehen wir dazu der hütte nämlich an oh gott so, ich nehme an hier unten irgendwo dann ne? Ich habe verpasst, oh von ihr bin ich da gekommen. Hier habe ich habe durch den Packs bekommen, glaube ich. Oder betreten ja des Gewölbes hatte ich eine Vorahnung, wie vor mir die Sefu. Na, aber immer noch was. wir gerade untersuchen. Klar. Hey Sian, an was denkt ihr gern bei Cordova? An die Holoschach-Spiele. Cordova war immer so beschäftigt, ich musste mich praktisch selbst ausbilden. Oh. Aber für Holoschach hatte er immer Zeit. Wer gewann? Mal er, mal ich. Unsere Ansätze waren komplett okay. entschieden. Kaum dachtest du, du gewinnst war es vorbei. Ihr habt also viel voneinander gelernt. Ja, jeder auf seine Art. Müssen wir ja ein Schachbrett. Müssen wir ja ein Schachbrett. Das sehen die hier schon wieder, was ich nicht sehe. So, wir haben übrigens alles gefunden. So, was ist das? Verlassene Werkstatt. Äh. Hi. Au. Also wird so heute wird entspannt, ne? Hey, warte mal. Oh, ich hab doch. da kommt Ah, komm schon, der hängt da fest. Würde ich ja zu gerne da rein schützen, ey. Okay, diese Vase habe ich das so Gefühl, verpassen mir alles blockiert. Im Voll heimlich. Ich habe noch, ich drücke noch, aber oh, ich habe keine Dinger mehr. Okay, Klärt einiges, Tschüss. Oh. Nee, keine Lust. problem ich darf jetzt nirgends runterfallen weil ich drückt die ganze Zeit nach oben ich denke schon warum ich mich denn nicht So. wenn ich irgendwo ein speicherpunkt meiner nähe kann keine Ahnung. Ich muss jetzt hier durchrennen in der Hoffnung nicht zu falken ja Willst du was? Ist ein Speicherpunkt. Wenn ja, dann wir mal den Typen versuchen. Aber ich darf jetzt auch nirgendwo runterfallen, Ist irgendwo einer. Boah, da. Ja und jetzt folge ich hier. Pass auf. Boom, so. Okay. Was machen wir jetzt? Sollen wir den versuchen? Also das wird mich irgendwie mehr motivieren, wenn ich wüsste, ich kriege irgendwie was. Aber bis jetzt habe ich noch nichts von denen gekriegt. Ich krieg wahrscheinlich Einträge hier so, aber. Ich würde erstmal gerne dieses Machtupgrade oder was auch immer es ist. Ich weiß ja nicht, ob ich... Hm, Komme ich da hin? Verlassene Werkstatt. versuchen wir mal den Typen gleich. Ich gehe mal hier lang. Ich habe gesagt, wenn ich hier hochgehe, dann... Perfekt. Okay. So, und dann kann ich von mir aus da dahin. Machen wir das. Da sehe ich glaube schon eine Truhe. die ist schon geöffnet. Hier ist die Werkstatt. schon sagen, habe ich nicht geöffnet. Was? wir sind verschwunden. So, aber da hier. Ja. Oh gott. So, warte mal, hier war hier war glaube ich, ne? ich weiß nicht mehr. die rutsche ist die große kluft da habe ich schon alles naja so irgendwas dahinter aber warte mal ich kann tauchen stimmt ja da war was ich kann jetzt tauchen so und da sind die Thronen bestimmt ne aber ja Oh, gut macht ich habe jetzt gar nicht gesehen habe ich hier schon 100 prozent ich guck mal das ist bestimmt was zu scannen irgendwo da ist die zweite truhe So, okay, hier war es so um Leuchten, ich dachte hier wäre was. Gut. Und die tun auch. Alles klar, ich glaube, dann kann man jetzt wieder nach oben. Und lass mich erstmal. Nein, geh schon da äh, Hier haben wir auch alles, 98% prozent erkundet. Ein Geheimnis fehlt mir noch und ich weiß auch, wo das ist. Ich weiß nicht mehr, wo es ist, aber ich weiß, wo es ist und mich dahin kommen. Jetzt hoffentlich ich sehr froh, da wird ein Spaß. Ey. Äh. Halt. Äh. Wie komme ich hier noch mal? so bei diesen roboter versuchen auch mal wo ich mich sicherer fühlen würde wenn ich diese dinge setze. ist dem sie meine macht voll heilen so wo ist denn das dingen also das geheimnis hier hat mir noch fehlt da Wie komme ich jetzt wieder dahin? Ne? Das ist die Frage. Ich würde sagen, wenn ich jetzt hier lang gehen ne? kann glaube ich nicht schauen, wenn ich ganz oben bin. Erstmal, oh Gott. So müssen wir. da lang einfach gerade aus ganz weit gerade aus hey Au, wo müsste ich, ich auf dem weg ein paar sachen hier schnetzeln, frankspunkte und so man weiß wann ich die gebrauchen kann Oh, komm schon, vorhin habe ich das geschafft. Oh, jetzt schaffe ich das nicht, jetzt klar. wisst euch. Hilf ah, mir, Wieder normal. Drogen. So. Ich muss mir kurz an die Nase kratzen. So, jetzt habe ich Zeit. Oh ja. Oh. Ah. So. so. ich errichte ich immer noch auf dem Weg. Ja, aber oh, es genau hier unten, okay. So hier ist das. So, und ich hoffe diesmal komme ich auch dahin ey. Was sollte ich jetzt eigentlich nicht ich habe es ja schon fast geschafft irgendwie beim letzten mal also fast geschafft das ist jetzt schon was ich meine so ja trotzdem ich irgendwie weiß nicht so, nach, so weit hier hinpacken können womit man sich irgendwie denken kann ja da komme ich noch nicht hin da gucken wir, wie einfach das jetzt ist Erster Versuch, perfekt. Bäm. Boah. So viel Frustration erspart. Und ich habe sogar. gott ich hatte sogar noch weiß nicht zwei vorher und sich sogar gelohnt So 100 prozent erkundet Fehlt wahrscheinlich wieder hier irgendeine fauna oder irgendwie so was aber steht 100 prozent erkundet also so flora und fauna da, da fehlt mir schon wieder irgendwas ich weiß nicht schon wieder was mir fehlt aber Kreatur, das ist wahrscheinlich dieses fette ne? Hey, du, du siehst irgendwie anders aus oder es nur... nee. hat nur nicht. nur nicht, okay. So, boah, jetzt muss ich wieder diesen ich wieder diesen roboter wieder finden das ist jetzt wieder ja gute frage ob ne? einer gewonnen ist jetzt wo man angstkraft erhöht ist einfacher jetzt. So, warte mal, ich glaube, ich will den Aufzug dann nutzen hey, du, komm her. Oh Gott. Ich sag jetzt, ich werde jetzt einen Speicherpunkt finden, der auch relativ nah an dem Viech ist. Ah, ich schneller ein bisschen, dadurch ich, ah doch da, muss schon sagen. Ich dachte ich krieg keine Erfahrungspunkte. gibt So, es zwar nicht viel, aber gibt eigentlich überhaupt nicht viel, aber. So warte mal, ich glaube hier war das doch relativ nah, ne? okay gehen wir mal zu der hin ey. ich verstehe nicht wie ich denn hat jetzt mal irgendwie übersehen habe ich war da in dem gleichen raum glaube ich so. okay so wo war das jetzt noch mal das und äh, nee das, da war ich doch gerade ich kann nicht oft genug sagen wie umständlich ich diese Karte finde muss doch bestimmt irgendwas an dem wie ich noch machen ja da bestimmt erkunden irgendwie wenn ich dann nah genug dran gehe hey Hm, fühlt sich oh. ja sehr wohl. Ist das nicht so? Habe ich schon wieder was gefunden? Muss ich nur genau richtig stehen? Wieder oh. jetzt mal ehrlich, wo war das? viech noch mal hm, das? Der Speicherpunkt, ich wollte schon sagen. So, ich hätte gerne noch dieses Level ab voll, bevor ich mich diesen Wörter stelle, Wenn ich sie nicht verliere. Ja, danke. Halt einen Moment, er wäre halt so gut gewesen. So. auch, danke. Ich kam doch von hier, glaube ich, ne? das also muss das doch irgendwo in der Nähe gewesen sein. Ich in so einem Loch muss ich rein. Äh. ich hier. Oder war hier, ne? doch hier, oder? müssen der? Nee. Ja, doch. das hier. Habe ich sofort erkannt. Du wo bist Auf. Ja, wieder zu. So, wenn man jetzt ganz lange ich will am liebsten nur haben wenn er auf mich schießt so. genau das wollte ich, ich macht den kampf hier einfach hey. warum kann ich da nicht ausweichen Super. hilf mir bitte ich ja, oh, jetzt funktioniert er wieder nicht Da ja, so, komm er Da. So. der maestro besiegt War nicht zurück das ist das habe ich nicht erkundet von all den sachen erst mit dem typen ja danke das ist hey prioritäten bd ja zeig mal wie sieht es jetzt aus vier von 4 12 von 13 da fehlt noch immer was eine sache fehlt mir eine einzige sache das gibt es jetzt hier nicht egal ich glaube jetzt nicht dass das so wichtig sein wird halt so jetzt müsste ich alles haben ne? flora und fauna ist erledigt und denn ja mal auf bogano haben wir jetzt absolut alles gut und wir haben den planeten auch abgeschlossen und hat sogar ohne zu schneiden ohne irgendwie weiß ich nicht unglaublich viel zeit zu verschwenden hier auf dem planeten so geht das doch so geht das doch mal klar finde ich jetzt mich nur noch zum schiff zurückbinden Gut, das heißt, wir müssen hier nie wieder zurück. Das ist schon mal sehr gut, weil hier haben wir haben alles. Das heißt, nächstes kommt sehr vor und das wird deutlich länger dauern. habe ich so das gefühl bis wir da alles erledigt haben. Also, ja, da wird bestimmt nicht in einem Part alles entdeckt sein. Da müssen wir ja noch auf Kaschik und oh Gott. Uh. Ja, ist klar. Okay, ich gehe einfach. Tschüss. gott finde ich gut, dass ich hier hingekommen bin, alles gefunden habe und jetzt wieder gehen kann. Hi. Alles klar, gut. wird nicht reden? Gut. Alles klar. Das heißt, in der nächsten Folge machen wir uns auf nach Sepho noch einmal. Weil da gibt es noch eine ganze Menge, was wir nicht gefunden haben und jetzt mit unseren ganzen Fähigkeiten werden wir jetzt wohl da schön alles erkunden können ich war dankbarkeit ey. ich habe gerne mein Leben dafür riskiert gut aber ich sagen das war die Folge in der nächsten Folge geht's ab nach sehr ich hoffe ihr seid dann wieder dabei und ja dankeschön fürs zuschauen hinterlassen abo und Like, liken, kommentar das wäre sehr lieb von euch und tschüss